Zeig sie. Und sie? Ja, Mann. Bruno, wir wollen jetzt fahren. Bruno! Bruno! Mach ihn fertig. Eins, zwei und... Scheiße. Leute, sind eure Handys alle aus? Das habe ich gemeint, Tri. Gibt es da WLAN? Wir fahren doch nicht nach Schweden, um auf einen Computer zu starren. Jetzt werden wir uns eine schöne Zeit machen und die herrliche Natur genießen. Auf oder wir fahren nach Hause. Ja, nach Hause. Wenn du keine Lust hast, machst du mit uns eben keine Ferien, okay? Bruno, dann gehen wir ihn suchen. Scheint seine Absicht zu sein. Bruno! Bruni! Es war hier. No. Sehen Sie? Bruno. Bruni! Was ist im Internet? Er muss nach Hause gegangen sein. Er wollte gar nicht mit uns Urlaub machen. Ich hier! Wir finden ihn am mir. Vielleicht Taiki heißen. Hm. unser Junge überlebt das alles doch bloß ein paar Tage. Er kann nicht.